Hallo, heute geht es um CouchDB. CouchDB ist ein Open-Source NoSQL-Datenbanksystem. CouchDB ist ein dokumentenorientiertes und schemaloses Datenbanksystem. Es ist also kein relationales Datenbanksystem, wie zum Beispiel MySQL. Die Daten werden in einem Dokument im JSON-Format gespeichert. Die Installation verläuft wie folgt. Man startet seinen Lieblingspaketmanager in seiner Distribution und installiert das Paket. Bei Fedora sieht das in der Kommandozeile so aus: su leerzeichen -c leerzeichen in Anführungszeichen yum leerzeichen install leerzeichen couchdb enter Passwort eingeben und warten, bis die Pakete installiert sind. Wenn das der Fall ist, startet man den Dienst per su leerzeichen -c leerzeichen Anführungszeichen System CTL Leerzeichen Start Leerzeichen CouchDB. Service Enter und Passwort eingeben. Okay, jetzt kann ich losgehen mit CouchDB. Den Status kann man sich anzeigen lassen per Status. Und gestoppt wird der Dienst per Stopp. Okay, Status nochmal. Und nochmal starten. Okay. Durch eine einfache HTTP-Anfrage testet man, ob CouchDB läuft. Den Browser starten. Und eingeben localhost 5984 die Portnummer. Okay. Als Antwort bekommt man sofort ein JSON-Objekt zu Gesicht. In geschweiften Klammern CouchDB als Schlüsselname und Willkommen als Wert. Version als Schlüsselname und 1.0.3 als Wert. Das geht auch in der Kommandozeile. Per Curl Leerzeichen minus i, um den Header anzuzeigen. Leerzeichen minus Groß X Leerzeichen get und jetzt kommt die URL, HTTP, okay. Doppelpunkt, Schrägstrich, Schrägstrich, schräg, Localhost, Doppelpunkt, 5984. Okay, ciao und viel Glück.